Hallo? Okay, mein Headset hat sich gerade nicht gemutet, tut mir leid, super Anfang. Ja, herzlich willkommen zurück zur Assassin's Creed Brotherhood, The dritte Teil eigentlich. Wir spielen weiter. Ich habe mich jetzt hier schön eingerichtet, vorbereitet. Ich mein Getränk noch auf und dann ziehe ich mir den Koffer an und legen los. Wir gehen in den Story-Mode, so wie wir letztes Mal aufgehört haben. Letztes Mal haben wir aufgehört, als wir Desmond nach Monte Regione begleitet haben. Und ihn da rausbringen irgendwie. Also lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht, würde ich sagen. Okay, der ist nicht so motiviert wie Ezio, darüber zu klettern. Der Ezio wird das jetzt gemacht, einfach, weil es kann. schönes Zeug gründen, aber <lacht> wir sind hier nicht in einem Parkour-Teil, sondern in einem Story-Teil. blick den du von alter gelernt hast. hier ist irgendwas kannst du den verdammten bücherschrank öffnen desmond dieser typ ist nervig 14 19 14 20 14 21. Dafür hätte ich jetzt die Zahl nicht gebraucht Ihr habt es geschafft Wurde aber auch Zeit Was ist das? Vielleicht eine Hinterlassenschaft von Ezio Unten drunter stehen Zahlen 1419 1420 Und 1421 ah. Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen Na schon gut, bin okay Wow, das wurde für die Ewigkeit gebaut keine Anzeichen struktureller Schäden. Und kein Handyempfang. Hier sollten wir sicher sein. Holen wir den Animus runter. Aber das ist doch 80 Jahre vor Ezio, wenn es Jahreszahlen sind. Natürlich. Ezio war ja jetzt... 1500 waren wir am Ende vom Kapitel 1. In Monte juni Also von daher... Müssten wir eigentlich jetzt... Die Sie doch Zahlen müssen aus. ganz anderes heißen. Versteck den Van in der Stadt und pass auf, dass keiner dir folgt. Was? Was stinkt denn so? Äh, das bin ich. Als wärst du so durch eine Klärgrube geschwommen. Das war Lucys Idee. Moment, Jungs, wir brauchen Strom hier unten. Es gibt eine Leitung in der Nähe, die ich anzapfen kann, aber die ist zu schwach. Oh ja, na klar, ja ja. Wollen die Damen sonst noch was? Ein bisschen Kaviar vielleicht? Oder soll ich euch ein Mützchen klöppeln? Nein, prima, komm mit. Ich mag den halt wirklich nicht. Also das extra so gemacht, dass man den ich mag, logischerweise. Verstehe ich ja. Das soll halt so arrogant zynisch sein. Ja, jetzt bin ich gespannt, wo wir hingehen. Ah, okay. Ah, wir waren jetzt wieder im, im Raum unten, haben uns wieder eingerichtet gehabt. Da ist abgesperrt. Suche in nach Stromkästen. Rebeccas kleine Kistchen leiten geringe Strommengen in die Leitungen unterhalb der Villa um. Frag mich nicht, wie das geht. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich nicht der Kerl, der den Van verstecken muss. Ja. Ah, ich kann nicht in die, in die Hütte selbst. kann man jetzt hier nicht rein außen. Ich muss nachher kurz eine Pause machen, ich muss. Ich lade im Hintergrund auf der PS4 gerade Slenderman runter. Weil Slender die Arrival hat äh, ein Sale, das ist von 10 Franken auf 2 Franken runtergeschrieben. Und ich finde das schon cool. Ich hätte es mir auch für 10 geholt, ich wollte es eh haben, aber wenn es natürlich für einen Rabatt ist. sorry, ein Rab Rabattcode steht, dann nehme ich das natürlich direkt. Ich meine, 80% Rabatt ist schon eine Menge. Klar, sind nur 8 Franken in dem Sinn. Aber das müsste ich dann kurz mal machen. Einfach um zu gucken, dass da alles läuft. Ich mache das mal eben kurz. Das heißt, für euch im Stream ist kurz halt nichts los. Und da bin ich wieder. Wir machen weiter. Sorry für die Unterbrechung, das war nur gerade. Ich will nicht, dass die PS 2-3 Stunden im Hintergrund läuft, während ich hier streame, weil das da der Download ging 10-15 Minuten knapp. Ich bin Depp. Ich müsste natürlich recorden. Okay, ja, dann schneide ich das halt zusammen, nehme ich den Teil von YouTube runter. Ich bin ein Held. Ja, dann hallo und herzlich willkommen noch auf YouTube. Ich habe voll vergessen, die immer zu machen. Ja, hi. Merkt man, ich habe schon lange nicht mehr aufgenommen und gestreamt gleichzeitig. Ich habe oft Stream-Content alleine gemacht jetzt. <lacht> und jetzt habe ich aber angefangen, das mehr zu machen. Hä? Ich gehe mal da runter. Naja, vielleicht sollte ich nicht auf den Dächern rumlaufen, das wird helfen. Ja, ich gucke mal, ob ich Slenderman noch streame oder aufnehme zumindest. Eventuell, weil ich finde das Spiel eigentlich schon cool, aber wir schauen mal. Ah. Jetzt können wir wieder zurück. Alter, wie das anders aussieht. Ich finde das schon cool. Bin zurück. Gerade recht. Die Sonne geht auf. Ja, es startet. Wir können loslegen. Hast du mich vermisst? Nein, sonst wer? Hallo, spreche ich mit euch? Hallo? Workaholics. Fangen wir an. Ich quatsch kurz mal mit denen, wie immer. Oder auch nicht, anscheinend lege ich mich direkt hin. Alright, ich habe mich verklickt. Also ich war zu weit weg von der, ich dachte, ich quatsch mit der. Aber okay. okay. Wir fangen halt an. Ist okay. Kann ich mit leben. altarraum Altar am Wahrscheinlich Sequenz 2 beendet. Kapitel 2. Ich habe mich noch gar nicht in die Achievements eingelesen. Ich müsste gucken, was wir machen können. <lacht> was machbar ist. Ja, wie gesagt, auf Platinum spiele ich eigentlich nicht. Aber was machbar ist, mache ich. Ah. Wenn du Van bemerkt hast, habe ich den Animus weiter verbessert und außerdem ein neues VR Trainingsprogramm eingebaut. Hier kannst du mit den schicken Moves angeben, die du von deinen Vorfahren hast. Ich öffne dir eine Mission. Ich konnte da nichts auswählen. Das hatte mir automatisch gemacht. Ich will das halt gar nicht spielen. Du erreichst weitere VR-Missionen über das Animus-Menü. Wenn du die Übungen meisterst, füge ich weitere hinzu. Bewusstsein Ezios Erinnerungen akzeptiert, musst du sie in der Reihenfolge nacherleben, in der sie gespeichert wurden. Mhm. Markiere Sequenz, <lacht> zwei, das macht Sinn. Gut, jetzt wähle sie aus und du siehst die Erinnerung darin. X nach Freischaltung einer Erinnerung hier in diesem Menü kannst du sie so oft du willst nacherleben. Okay, und wenn es Erinnerungen gibt, die ich lieber vergesse, Desmond, das ist sehr wichtig. Wenn du eine Pause brauchst, verlass den Animus. Du kannst jederzeit daraus. Bin zu allem bereit, schon gut. Eine Sache noch: Wenn du deine Synchronität steigerst, indem du alles genauso machst, wie Ezio es machte, entdeckst du vielleicht sogar verdrängte Erinnerungen. Gut, fangen wir an. Wähl die erste Erinnerung. Okay, interessant. Bonuserinnerungen. Desmond, ich habe mir diese komischen fünfstelligen Codes aus den Dateien von Subjekt 16 angesehen und anscheinend einen bemerkenswerten Zufall entdeckt. Die Codes entsprechen exakt Koordinaten im Animus. Ich habe die Orte, auf die die Koordinaten deuten, in der Datenbank mit einem Auge markiert. Also vermutlich findest du dort nichts, aber hey, wer weiß. Ja, wahrscheinlich dasselbe Prinzip wie im zweiten Teil. Dass wir da irgendwas Geheimes finden oder so. Und ja, ich merke von der Zeit halt, also es ein bisschen doof. Normalerweise komme ich halt später heim. Und Ich habe jetzt angefangen zu streamen, nachdem ich heimkomme. Aber am Montag habe ich ja Schule. Deswegen bin ich manchmal um drei schon da. Ist ein bisschen früh vielleicht. Ich gucke, dass ich es in Zukunft später mache. Tut mir leid. Matevi, der Schmerz lässt bald nach. Wohin habt ihr mich gebracht? Nirgendwohin, Messere. Ein Mann ließ euch hier. Hat er etwas gesagt? Nur dies. Trefft einen Messer Machiavelli vor dem Mausoleo di Augusto. Ich werde euch ankleiden. Dieser Mann, der mich herbrachte, ließ auch die Kleider hier? Si messere. Ja, sieht schon cool aus, der Dude, ne? Aber das heißt, wir haben ja die alte Iris -E noch. Rom, Januar 19... Äh, 1500, 1900. Ah, Roma. Ja, oder was davon übrig ist, seit die Borgia an der Macht sind. Und das Mausoleum? Riesenlab. Von hier aus kann man es leider nicht sehen. Und vom Dach dieser Kirche aus? Ja, doch der Aufgang ist gesperrt. Das sollte kein Problem sein hab dank für alles was ihr hier für mich getan habt Adio. ich kann mich an bonusmissionen erinnern in diesem spiel meinte ich, Aber ich kann also nicht sterben auf jeden fall <lacht> ähm Ja, völlige Synchronisation ist Bonusmission. Außerdem mag er nicht rennen. Wir haben eigentlich echt viel dabei. Ich habe mich glaube gerade geheilt. Arm. Ja, okay, dann. Salute. Ich brauche Medizin. Ah, lasst mal sehen. In eurem Alter erfordert die Heilung solcher Wunden mehr als Medizin. Hier ist etwas gegen den Schmerz. Heilen wird es die Zeit. Grazie. Vier von fünf Ärzten würden zu Egeln greifen, aber die sind bei solchen Wunden nicht sehr wirkungsvoll. Jedoch kann ich euch einige gute Kollegen in der Stadt empfehlen. Braucht ihr sonst noch etwas? Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Araber. Okay, jetzt wohl wieder 14 kann ich. Euch. Laufen. In eurem Alter. <lacht> <lacht> Richtig das Respekt. mein Rücken. Ah ja, das Alter, ne? Kein Problem. Äh, ja, die völlige Synchronisation werde ich wahrscheinlich nicht machen. Das ist echt mühsam teilweise. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Filtern es gibt. Danke, Spiel. Eine von zehn, okay. Zeigen mir jetzt pro Stadtteil an, wie viele Fehler es gibt. Ah, weil es dafür mehr als etwas gibt. Aber das war hier, ne? Monturen. Ich finde halt einfach schon, die hat schon Style, aber die Drachenrüstung sieht halt auch richtig heftig aus. Wir nehmen die Drachenrüstung mal, komm. Wir gewinnen uns mal ein bisschen an ein neues Design. Ja, die sieht schon übel geil aus. Die hat was. Die gefällt mir. Vielleicht spiele ich mal mit der. Sorry fürs Reinladen jetzt. Oh. Das war dumm. Stimmt. Da war ja was. Ich dachte, das speichert, wenn die Federn waren. Also wenn wir... Sorry, wenn wir Federn sammeln. Anscheinend gar nicht. Aber die Federn selber speichert er. Okay. Interessantes Prinzip. Und ich muss Da ist noch mal... Da ist ein Banner. Okay, ich muss mich noch mehr umschauen nach diesem... Ich muss noch eine Map finden für Collectibles. Für die kleineren Spiele hier gibt, geht das ja noch. Für die ganz großen dann wird es vielleicht ein bisschen schwer. Aber auch da ist es machbar. Das Problem ist, ich will eigentlich darüber. Ich will jetzt nicht da ganz runter. Muss ich wahrscheinlich aber. Ja, und ihr seht unten rechts, die Map ist schon ganz anders gestaltet vom Aussehen her natürlich. Das mag ich ein bisschen, dass nicht alles gleich aussieht, nur weil es ein anderer Teil ist sondern sie haben halt vieles anders gemacht, wie ihr seht. Vieles ist auch. Wieso muss ich die renovieren? Der fuck. Muss ich Rom wieder auf? What the fuck? Nein, bitte nicht. Ich dachte, ich muss Gioni retten und um gut gutes. Gehst du bitte da raus? Hallo? Ach so. Ach ne, ich wollte auch oh. hoch. Ja, okay, dann eben nicht. Vielleicht denke ich daran und sonst später mache ich den. Ich kann ja Collectibles eigentlich komplett ignorieren für den Anfang mal. Nein, ich, ich wollte eigentlich dem Geld geben. Piazza di Spagna, okay. Ja, jetzt folgen wir denen einfach so. Also, wir haben was gehört, was nicht so toll ist, deswegen folgen wir denen, klar. <lacht> So, ich, ich stimme mir für den Anfang ein bisschen Geld zusammen. Ist vielleicht nicht so toll für, für den Anfang. Aber mein Aussehen kann gar nicht steigen momentan. Ups. Ich war zu nah. muss ich noch kurz gucken... Ob ich den Titel drin habe auf Twitch, nicht, dass jetzt da nicht mal Assassin's Creed steht, das war doof. Und jetzt hat mein auch noch zu Doch, so geht weiter, Assassin's Creed Brotherhood. Perfekt war alles was ich haben wollte was ist das für ein Geflüster oh die werden frech die hauen auch zu, wenn ich bin. Wen, äh, töte. Oder oh, es hat einfach schon die Animation geladen, deswegen hat es nicht mehr aufgehört. Okay, ich dachte, hier gibt es mehr Story, aber anscheinend müssen wir da was freispielen, den da. Ich habe jetzt gewartet, dass das passiert zuerst, noch. Ne? Sorry. Sie war eine Schönheit. War sie, bis dieses Schwein sie schändete. Ach, hätte er sie doch umgebracht. Hätte er mein Schatz doch einfach umgebracht. Menschen, die sie aufwachsen sahen, jubelten, als er sie bespuckte. Sie lächelten, als ihr Genick... Ich verstehe. Wie könnt ihr? Meine Livia war unschuldig! Ich verlor meine Familie am Kalten. Durch Verrat. Il Carnefice sieht von seinem Haus auf dem Hügel aus zu. Er droht mich zu hängen, wenn ich sie abschneide. Wenn ihr bereit seid, schneidet sie ab. Ich kümmere mich um Il Carnefice. Okay, volle Synchronisation ist, den Typen mit der versteckten Klinge zu töten. Ich guck mal, wie weit ich komme mit diesen Extra-Missionen. Wenn ich nicht viele verkacke, kann es sein, dass ich die noch nachhole in einem Endstream dann. Aber halt eben, äh, ich werde es nicht auf YouTube da alles machen. Ich guck mal, ob es einen Erfolg bringt, ganz ehrlich. Ich, ich mach's so. Ich hoffe, das ist verständlich, weil es bringt mir nicht, wenn ich das mache und dann merke, ja, es bringt mir gar nichts. Weil wenn, dann will ich schon einen Erfolg dafür haben, zumindest. Ich weiß, eine super Erklärung, Erfolge. Aber, ja. Ja, das war jetzt noch einfach. Ich glaube, die kommen da mit Tutorial wieder. Ebenfalls, wenn man das erste Mal Assassin's Creed spielt. gibt es auch nicht mehr viel zu sagen, außer also Rest, Rest in Peace. Also Ruhe in Frieden und an masters Und ich muss weg. Aber ich glaube, wir können wirklich alle Teilmissionen so nochmal Stück für Stück miterledigen. Fuck. Ja, okay, dann. Okay. Wie sieht das jetzt auf dem DNA-Strang aus? Ich will das nur kurz gucken. Ich habe das alles erledigt. Erinnerungen 1 bis 8, Sequenz 2. Okay, ich kann die einzelnen Erinnerungen nochmal hervorrufen. Ich sehe aber nicht, wo ich eine Bonusmission nicht gemacht habe anscheinend. Oder sehe ich das anhand der, wie viel Prozent ich synchronisiert habe? Well, I don't know. I don't care. Ich könnte es halt höchstens mal forsten, dass ich es verkacke, aber ich glaube, ich komme dann auch genug dazu, dass ich irgendwas verkacke, deswegen... Ne, wir lassen das mal so. Da ist Mission 3 schon. Ja, wir werden jetzt momentan mal ein bisschen Geld sammeln müssen, halt am Anfang. Ezio, welche Überraschung euch hier zu sehen. Habt ihr nicht nach mir geschickt? Mitnichten. Die Nachricht vom Angriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir waren überzeugt, ihr wärt tot. Noch nicht. Ich bin noch recht lebendig. Die Borgia dürfen nicht entdecken, dass ihr entkamt. Ah ja, die Borgia in das Gerüst werfen, um ihn zu eliminieren. Oh je. das wird ja interessant. Oh, ich will die Nase putzen, Jungs. Den tüten ins Gerüst, Gerüst stoßen, kann ich denn Leute einfach so packen? Ah oh ja, kann ich. Okay. Und so muss ich... Entschuldigung, ich wollte es testen. Tut mir leid um die Dame. Äh, so. Es wäre weise, eine Ausrüstung zu kaufen. Ohne werdet ihr in Rom nicht lange Und so muss ich denn das ins Gerücht dran schmeißen. Ich habe meine Klinge. Und die Wachen haben Büchsen. Dank der Borgia. Zum Glück kann ich euch helfen. Grazie. Als mein Schuldner... Hört ihr vielleicht auf die Vernunft? Falls ich hier begegne, lasse ich es euch wissen. Naja, ah Ezio wieder. Wir fertigen Werkzeuge Jetzt bin ich ja gespannt, wie das aussieht mit der Waffe. Naja, ah kleine Waffe. Ja, okay, die kleine Waffe ist vielleicht wirklich besser. Jetzt frage ich mich gerade, ob wir das Ausrüstungsteil sehen oder weil ich einen Skin drauf habe, das nicht mitsehen. Heißt das jetzt? Ich gucke das mal kurz. Monturen. Heißt, ich sollte eigentlich im schlichten Umhang spielen. Lässt ein Träger ACS-Kleidung eines Florentiner Edelmanns tragen. Lässt ein Träger alte rüstung tragen. alte iris assassinen -Montur. Oder die Drachenrüstung, genau. Das heißt, ich sollte eigentlich einen schlichten Umhang nehmen. Weil. Dann sehen wir, was ich anhabe. Ich finde zwar die Drachenrüstung verdammt cool, aber ich würde gern sehen, was ich anziehe. Ich fand auch die alte rüstung verdammt cool. Jetzt mal gucken, ob ich die Drachenrüstung noch anhabe. Ja, okay, habe ich. Ja, gut. <lacht> Sorry. Zurück nach Florenz Boah, überleben. what the fuck. Vielleicht, aber ich gehe nicht nach Florenz. Oh. Es wird keinen Frieden geben, bitte. Wir uns nicht gegen die Borgia-Familie erheben und die Templer, die ihnen dienen. Ich erinnere mich nicht an solch starke Worte in Monteregione. Woher hätte ich wissen können, dass sie mich so schnell finden und dass sie Mario töten? Rodrigo umgibt sich mit Schlangen und Mördern. Selbst seine Tochter Lucrezia wurde zu einer seiner schärfsten Waffen gemacht aber sie verblasst im Vergleich zu dem Mann hinter dem Angriff auf die Villa. Er ist ehrgeizig, skrupellos und grausam ohnegleichen. Gesetz und Moral bedeuten ihm nichts. Er tötete seinen Bruder im Kampf um Macht. Er kennt weder Furcht noch Schwäche. Die, die nicht durch sein Schwert sterben, schließen sich ihm an. Die mächtigen Familien der Orsini und Colonna kriechen vor ihm im Staub und der König von Frankreich steht ihm zur Seite. Nennt mir seinen Namen. Cesare. Führer des päpstlichen Heers. was er mit seiner Macht im Schilde führt, was den Mann antreibt, das vermag ich nicht zu sagen. Aber Ezio, Cesare hat ganz Italien im Visier und bei seinem Tempel wird er es kriegen. Höre ich der Bewunderung in eurer Stimme? Er versteht es, seinen Willen durchzusetzen. Ein seltenes Talent heutzutage. 101 Borgia Flaggen Borgia-Bannern. Okay, das klingt schon recht heavy heavy diese Typen. Und ja, ich habe das dumme Gefühl, dass wir die halt einfach komplett fertig machen müssen. Ich habe schon wieder so ein Flüstern. Heißt das, hier ist ein Geheimnis in der Nähe vielleicht? wir nicht lieber reiten? Roma ist sehr groß. Als Cesares Feldzüge in der Romagna erfolgreich waren und die Borgia an Einfluss gewannen, haben sie erhebliche Teile der Stadt Rom in Besitz genommen. Diese Stelle können wir nicht benutzen. Oh, der Wille der Borgia ist Gesetz. Was wollt ihr andeuten, Ezio? Stellt euch doch nicht dumm, Machiavelli. Habt ihr irgendeinen Plan? Ich improvisiere müssen wir den eben den müssen wir jetzt irgendwo reinschubsen ins Gerüst und jeder der uns sieht wird uns angreifen hier drin okay ich schalte zuerst die anderen aus Hat der, Geld. <lacht> oh, der hat viel jetzt muss ich glaube auf dem turm hoch und einen bonfire anziehen das ist so ein, äh, ein feuer nur weil ihr ein paar wachen tötet gewähren euch die leute nicht automatisch zugang zum stall ihr habt recht wir müssen ein zeichen setzen wartet hier genau und das müssen wir jetzt mit allen Türmen machen. So können wir die Macht von den Borgers wegnehmen. Das ist eigentlich so... Keine Ahnung. Ähm, wie sagt man das? Also ich weiß, im neuen Teil hat man, dass man Dörfer überfallen kann, also raiden kann. Aber es ist nicht wirklich ein Raid. Wir müssen halt Gebietsherrschaft eigentlich zurückgewinnen. Nur dass uns die halt keiner wegnimmt. <lacht> nicht, dass ich wüsste. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie mir jemand wegnimmt. Kann ich? Ich kann diesen coolen Sprung nicht mehr. Ach, leck mich. Da hat den einfach völlig, ja klar. Da ist eine Leiter. Ja, die Türme sind natürlich hier simpler aufgebaut, weil die wollen ja, dass man hochkommt eigentlich. Zünden wir immer mal an. Woher auch immer Ezio Feuer hat, Job. Anscheinend steht dieser Stall inzwischen zum Verkauf. Nach euch. Okay. Ah, nun können Gebäude re re äh, renoviert werden. Ich muss kurz warten, bis der nachlädt, weil ich kann gerade nichts machen. Jetzt. Für 0 Fiori, okay. Normalerweise kostet das dann... Okay, so kann ich Rom aufbauen. Alles klar. Ich wusste das nicht mehr. Keine Gesundheit verlieren. Ja, das wird interessant. Ah ja, ich muss jetzt x äh, Kreis drücken, um aufzusitzen. Ich finde das schon ein riesen Update, dass wir durch die Stadt reiten können. Das macht sehr viel aus zu vorhin. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut ist, aber es geht auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt, wo wir hingehen. Ich weiß auch noch nicht, wo ich mein Geld abholen kann. Wahrscheinlich auf einer Bank da. Ich glaube, ich habe gerade ein Zeichen für Bank gesehen. Und wir sind wieder bei diesen Augen... Ihr versteht es, Wunden zu schlagen, jetzt Aber könnt ihr sie auch schließen? Ich will die Krankheit besiegen. Nicht Symptome kurieren. Streitet nicht mit mir. Gut, dann lasst uns offen reden. Rodrigo Borgias Tod hätte nichts geändert. Das wage ich zu bezweifeln. Seht euch Rom an. Das Machtzentrum der Borgia und der Tempel. Einen Mann zu töten ändert nichts. Wir müssen ihnen die Quelle ihrer Macht nehmen. Schlagt ihr vor, an das Volk zu appellieren? Vielleicht. Auf das Volkvertrauen heißt, auf Sand zu bauen. Da irrt ihr. Der Glaube an die Menschlichkeit sitzt tief im Herz der Assassinenbruderschaft. <lacht> Und der muss eurem innersten Kreis angehören. Los, holt zurück, was er euch stahl. Ja, ist ja gut. Ich werde beim Kapitol. Das ist ja nur ein das geht so hier voll. Ich Kannst du bitte die, von von mal die, mal die mal Kamera mal drehen? Dankeschön. Kommt zurück! Verschwinde, bevor ich es bereue, dein Leben verschont zu haben. Hey, ihr seid nicht alleine. Okay, jetzt muss ich kurz was gucken. Ich glaube, dass diese Sachen hier mit den Schlössern dran gekauft werden können. Sehe ich das richtig? Und dieses Gebiet gehört mir. Das heißt, ich kann dieses Gebiet jetzt freikaufen. Müsste also theoretisch heißen, ich kann diesen Schmied hier nicht kaufen, weil der noch im borgia gebiet steht, oder... Das müsste ich jetzt kurz angucken. Ich probiere das System gerade kennenzulernen. Ich habe das System vom zweiten Teil noch im Kopf. Äh, das ist natürlich was anderes. Deswegen würde ich das einfach mal kurz ausprobieren. Was geht, was geht nicht, wie geht was. Weil das ist ziemlich wichtig. Weil so kommen wir ziemlich schnell wieder an Geld, wenn ich das System verstehe und nutzen kann. Also, jetzt gucke ich kurz, ob ich im borgia gebiet bin. Müsste ich eigentlich noch sein, dachte ich. Bin ich auch. Aber. Kann nicht ausgebaut werden. Okay, alles klar. Okay, ich habe das System verstanden soweit. Das ist gut, weil jetzt habe ich verstanden, wie das geht. Das ist wichtig, dieses System am Anfang schon zu verstehen, denke ich. Wir müssen dahin. das heißt, ich nehme mal zu diesen, diesen Aussichtspunkt. <lacht> heißt für mich, irgendwann werde ich dann wieder... Ähm, ich weiß nicht, ob ich im Stream jetzt einfach Story durchspiele zuerst oder ob wir irgendwann mal so ein Stream-Only-Farm-Runde machen, wo wir Federn sammeln und so und Städte ausbauen. Ich gucke mir das an. Wenn ich gar keinen Bock habe auf Story, dann mache ich das mal. Wäre nicht das erste Mal. Bis jetzt habe ich es nicht im Stream gemacht, aber ich habe es auch schon gemacht mit dem anderen Assassin's Creed, dass ich einfach was gespielt habe. Ohne Story und einfach alles gefarmt habe. Nur würde ich jetzt gerne halt mehr streamen. Oder ich probiere mehr zu streamen, deswegen würde ich gerne sowas auch raushauen. Ja, ich mache zuerst den Aussichtspunkt noch, bevor ich die Story weitermache. Liegt ja fast schon ein bisschen auf dem Weg. Äh, die Erinnerung von Desmond, also von Subjekt 16. Wenn ich gerade was finde, machen wir es. <lacht> Ansonsten machen wir das später. Ich bin mir ganz sicher, da gibt es noch einen Guide, da müssen wir wieder sehen, wo was ist. Okay, da kann man wieder nicht hochspringen mit X, das ist echt doof. Ich bin aufs falsche Gebäude geklettert, ne? Ja. Aber sowas von. Hey, Desmond. Ich weiß nicht, ob du noch Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das coole Auge immer das dabei auch. geholfen. Also ja, okay. Das war ein, ein gescheiter Hinweis. Es klang nur sehr, sehr herablassend von ihm. Aber ja, er hat recht. Wir werden uns hier mal umschauen. Ich will das erste Auge mal zumindest. 10 Fehler nur. Das verwirrt mich gerade, dass wir nur 10 Fehlern haben. Also klar, die Feder sind komplett useless hier, aber. Ich habe voll vergessen, dass es das noch gibt. Ich komme nicht besser ran, ne? Ich gehe mal rüber. Ein bisschen hoch und eins nach links. Ah, okay. Okay, das ist ganz was anderes. What the fuck? Du bist aus dem Raster gefahren. Wo warst du? Weiß nicht. Irgendeine defekte Erinnerung. Vielleicht darf aufhören. Schon gut. Ich möchte weitermachen. Cluster 1. Ich finde es gut, dass wir am Anfang mal alle Mechaniken kennenlernen finden. Laden. Fürs Intro, für die erste Folge so. Also nächste nee, Folge drüben. Alle Herren, sie arbeiten nicht, sondern herrschen von oben. Wer herrscht von oben hier? Er? Sie herrschen von oben. Der wahrscheinlich. Wobei ich glaube nicht dass es die ist Oh, es war komplett laden. geraten gerade um sich von souverän und seine gerunzelte stirn zu entfernen tritt das volk zwei schritte vor laden Sie werden sich immer mehr unserer Existenz bewusst. Äh, wir können uns nicht länger auf das göttliche Recht der Aristokratie verlassen, die Herrschaft auszuüben. Wir brauchen ein neues System. Etwas viel Subtileres. Laden. Boah, dieses Laden nervt. Aber Okay, Cluster in Quarantäne. Da ist was. Da. Quarantäne aufgehoben. Ich schiebe 16 Videodateien hier hin. Hoffentlich ergeben sie Sinn, wenn du sie freischaltest. Ich kann sogar das Puzzle wiederholen. Okay, das ist schon cool. Ah, und hier kann ich wieder die Maps anschauen, die noch so ein Auge haben. Kirchen, Brücken, Bögen, Aquädukte, Tore, Palazzos, alle. Oder Subjekt 16. Okay. <lacht> Viel. Ach so, ist halt geladen. Ich dachte gerade so, hä, wo habe ich was verkackt? Wieso habe ich da 0? Ja, okay. Ja, es war 100, okay. Okay, jetzt habe ich das verstanden, wie das funktioniert. Ist wieder etwas mehr, das ich gelernt habe für dieses Spiel. Das ist gut. Sowas ist immer gut zu wissen von Anfang an eigentlich. Ah, hier. Natürlich wieder die letzte Seite, die ich anschaue. Jetzt muss ich hier rum. Ja. Synchronisieren wir mal. Ich werde halt etwa zwei Stunden aufnehmen und streamen, ungefähr so plus minus. Einfach mal so nebenbei Info. Wir springen mal runter. 2 von 32, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich will eigentlich keine Info haben. Tut mir leid, ich finde die Architektur-Infos nicht so spannend. Muss ich kurz gucken? Bank, jawohl. Ich hatte recht mit der Bank, was ein tunneleingang ist, finde ich sehr interessant. Das schaue ich mal an, ob wir da Secrets haben oder Quick-Reiseplätze. Wobei ich glaube, Quick-Pots habe ich ja auch so. Und jetzt gehen wir mal kurz zu. Ich glaube, ich nehme heute eine Folge auf und mache danach noch ein paar Borgia-Sachen mal im Stream. Ich glaube, das ist ganz gut. Dass wir mal am Anfang ein bisschen Cash und so frei haben. Äh, mal die Banken machen und so. <lacht> Sorry, ich kann mein Pferd rufen. Ach, wie cool. Also nicht, dass ich es jetzt brauche, aber ich kann mein Pferd rufen. Jetzt bin ich mal gespannt. Habt ihr unserem Freund das Geld wieder abgenommen? Hab ich. Ein kleiner Erfolg. Doch bei Zeiten und mit viel Arbeit haben wir ein paar Dutzend mehr. Und bei Zeiten wird Cesares Blick wieder auf uns fallen und uns zerschmettern. Nun, wo ist mein Kontakt, Vinicio? Er hätte den Brief längst abfangen müssen. Folgt mir. Das ist mir da auch ein bisschen unsympathisch. Wer hat Post, macht Kontakt für so ein Treffen und den Brief nehmen, den er bei sich trägt. Den Borja-Kurin weniger als eine Minute fangen. Oh, das wird ja interessant. Ist ja mega unauffällig, ne? So, ja, wir sind eine Bruderschaft, den Schatten und so. Doch lass uns mal mit Pferden durch die ganze Stadt reiten. Einfach alle anficken. Jetzt bin ich mal ich. Normalerweise, wenn ich jemanden anremple, dann verstehe ich ja, wenn die alle gepisst sind, auch wenn es mich nervt. Aber jetzt macht er das. Und er so, ja, wir sind nur geheime Bruderschaft. Und ja, wir hätten da was aufräumen sollen und so. Ne, ne. Ne. Ist zu cool dafür. Ich noch auf, aufzunehmen, etwa. So, noch ein, zwei Missionen. Schaut diese Fassade an, die sich Regierung nennt. Der Papst war sehr klug, sie aufrechtzuerhalten. Euer Freund, das Volk, lässt sich davon leicht narren. man seid ihr so zynisch geworden? Ich beschreibe nur die Wirklichkeit in Rom. Vielleicht ist nicht alles verloren. Die gute Nachricht ist, dass wir Verbündete in der Stadt haben. Wie lange noch allerdings, kann ich nicht sagen. Er wollte die offizielle Post des oh Vatikans oh. stehlen. Perdonate mi, Signore! Ihr müsst euch irren! Für wen arbeitest du, Ladro? Ich arbeite für niemanden! Dann kümmert auch keinen, was wir dir antun. Nice. Ich kämpfe nicht auf dem Pferd, das lohnt sich. Warum? ich kann jetzt treten. <lacht> Ich vergesse das voll, das ist voll cool. Grazie, wo ist er? Der Kurier hat den Brief noch. Ezio, stoppt ihn. Trefft mich bei den Eine Minute habe ich, um den zu fangen. Nice. Muss ich gucken, wo die thermen sind. Sie haben E-Mails erhalten. Verlassen Sie den Animus. Ja, natürlich. Ich habe E-Mails und alles immer. Ja, leck mich. nee, machen wir heute nicht. Machen wir nächstes Mal. Ich eine Duftkerze an. Ich, ich weiß nicht, wieso ich eine Duftkerze geholt habe. Ich habe mir gerade gesagt so, ich stehe im Laden, so gerade spontan. Jetzt habe ich Bock auf eine Duftkerze. Die riecht so geil nach ähm, und holz Jetzt so, habe ich eine Duftkerze hier brennt, die nach Zedernholz riecht. So random. Aber es riecht halt voll gut. Das ist ja das Problem dran. Ah, das wird gespawnt. Das heißt, ich kann das wirklich überall rufen. Da hoch. Da. Ist sicher ein gutes Versteck für Federn und so noch. So, ich habe mich gerade nicht gemütet. Ja, okay, keine... Ja, keine Gesundheit, was für. Okay, wir haben es schon verkackt. Außerdem soll ich die Waffe draußen haben. Ich weiß nicht mehr, ob es hier war, aber ich glaube, wenn ich hier Sequenz 1 alles 100% abschließt, oder Sequenz 2 besser gesagt, dann habe ich irgendwie einen Mod drauf, dass alle Ponys Einhörner sind, also alle Pferde. Okay, der Angriff ist eigentlich schon geil von denen, aber halt komplett useless. Ich weiß nicht, was sie von mir wollen. Wo kamen diese Mörder nur her? Okay, hier habe ich eine neue Mission danach. Äh, ich würde sagen, ich bin jetzt die Folge mal hier. Und ja, danke fürs Zuschauen auf YouTube. Twitch machen wir gleich noch weiter. Also, <lacht> bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal werden wir ein bisschen mehr haben. Ciao, ciao. Over. We'll